Nächste Frage stellt die Kollegin Schaus, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Ministerin, auch noch mal für die sehr klare Antwort, gerade auf die Frage, die äh, sich wirklich nicht nachvollziehen lässt. Heute ist, wer das nicht weiß, der 28.9 der sogenannte Safe Abortion Day, also der Tag der sicheren Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist in der Tat mit Belästigungen, aber auch betenden Gruppen vor Beratungsstellen eben so, dass eben diejenigen, die die Beratungsstellen aufsuchen müssen, sich eben tatsächlich belästigt oder vielleicht bedroht und eingeschüchtert fühlen. Und wie gesagt, es gibt hier auch einige Menschen in diesem Haus auf der rechten Seite, die an diesen, äh, glaube ich, äh, Versammlungen schon teilgenommen haben. Deswegen die Frage noch nochmal an Sie, Frau Ministerin. Sie haben gerade schon auch den Zeithorizont genannt. Es gibt bisher ja keine Regelung, dass die Länder dem folgen müssen. Können Sie noch mal sagen, warum es so wichtig ist, dass Sie eine bundeseinheitliche Regelung jetzt sehr schnell vorlegen? Wir sind sehr froh, dass Sie das tun. Aber vielleicht können Sie noch mal sagen, warum das so wichtig ist für die Länder und was es letztendlich für die Aufsuchenden, für die Ratsuchenden bedeutet. Danke. Die Stelltbelästigung ist ja leider eben kein ähm, ganz neues Phänomen und ähm, es hat sich eben gezeigt, dass es, äh, also aus meiner Sicht äh, hat sich gezeigt, dass es eben notwendig ist, das einheitlich äh, bundesweit auch klar zu regeln, weil es eben da auch Unsicherheiten äh, gibt und gab über die Anwendung, über die Situation, auch insbesondere die Abgrenzung oder die Verhältnis zum Thema Demo Demo Demonstrationsrecht. Und deswegen finde ich, es ist einfach angezeigt, diese Klarheit zu schaffen, indem wir das als Ordnungswidrigkeit einstufen.